Du schaust ja aus, wie übelst der Kiffer. Ja! Bist du, bist du Kiffer? Bist du, bist du Rastafari oder bist du irgendwas, willst du irgendwas ausdrücken mit deinem Aussehen? Dreimal, Alter! Und, und, und, und die haben ja aber nicht mal einen Drogentest. Haben nicht mal einen Drogentest machen lassen? Bevor es mit den Zuschauerfragen weitergeht, ist es Zeit für ein bisschen Authentizitätsverlust. Dieses Video wird wie das andere Video mit Nadira unterstützt von Raid Shadow Legends. Raid, das sensationelle Fantasy-RPG, das ihr sowohl auf dem Handy als auch auf dem PC zocken könnt. Und das Ganze kostenlos. Ultralativ, was sagst du dazu? Eine durch und durch angenehme Erfahrung. Ich zeige euch einfach mal, wie ich das Spiel spiele. Jetzt werfen wir einen Blick rein. Und nun erstmal rüber zum Kreaturenbeschwören. Wow! So, jetzt die nächste Kreatur, wie wird die wohl sein? Ja, Baby. Oh, Baby, ja, ja. So, und noch eine Kreatur. Alle drei, nicht schlecht. Kann man alle verwenden. Im Kampagnenmodus hänge ich irgendwie gerade beim letzten Level. Ich versuche gerade herauszufinden, was ich in diesem Spiel machen könnte, um da easy zu gewinnen. Dann gibt es jetzt neu noch den Battle Pass, mit dem man jede Menge neuen Stuff von Edelsteinen bis Champignons gewinnen kann, wenn man die täglichen Aufgaben bewältigt. Oh, mein 3000 ist mein Nick im Game und du kannst gerne meinem kleinen Sledgehammer beitreten. Also, worauf wartest du noch? Gehe zur Videobeschreibung, klicke auf die speziellen Links, wenn du ein neuer Spieler bist, erhalte 100.000 Silber und den kostenlosen, großartigen Champion Death Chanter. Gültigkeit beträgt nur 30 Tage. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin hier wieder am Start mit Nadira. Jetzt beantworten wir einfach mal ein paar Instagram-Kommentare von euch, beziehungsweise du beantwortest sie. Mhm. <lacht> wie lange hat der Entzug circa gedauert und viel, wie viele Anläufe hat es letztendlich gebraucht? Ähm, also, ich habe nur einmal ernsthaft versucht äh, aufzuhören und das hat geklappt. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist auch äh, wichtig, auch auf den Moment zu warten, bis man wirklich innerlich äh, bereit dazu ist, mhm. bevor man dann Ewigkeiten irgendwie tausend Versuche startet und dann immer wieder denkt: So, ich bin so ein Vollidiot, ich kriege krieg das nicht hin. Mhm. Ähm, und bei mir hat, also ich. Insgesamt habe ich drei Wochen entzogen ähm, und ich glaube aber in der zweiten Woche war schon kein, kein Crystal mehr in meinem Körper mhm. ähm, Ja. und ja. Therapie war ich zwei Jahre lang. Ist man gewissermaßen nicht immer auf Entzug, weil du hast ja, der Suchtdruck, der bleibt ja immer so. Ja. Ist man gewissermaßen. Also der verändert sich auf jeden der Fall. Der körperliche Entzug ist ja. irgendwann weg, aber man... Könnte man. Wie, wie, wie siehst du das? Man, man, manchmal ist man ja, es gibt ja so, so einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker, so wie mhm. äh, so, würdest du dich jetzt noch als Drogensüchtiger bezeichnen, obwohl du quasi keine mehr nimmst? Ähm, also ich weiß, ich kann keine Line ziehen, ohne ja. direkt der junkie zu sein. Ja. Und das ist bei fast allen Drogen. Mhm. Bei mir genauso. Mhm. Was war das schlimmste Erlebnis des Konsums? Oha. Uh -huh. Also da es äh, sehr viele. <lacht> Waren, also Davon habe ich auch manchmal immer noch Albträume. Für mich waren die, die Momente am schlimmsten, wenn ich... Keine Ahnung, ich war vier Tage wach oder so. Ähm, und allein das ist ja schon... Also dann fängt es halt an, dass du Stimmen hörst und so eine Scheiße. Ne? Und du denkst tatsächlich, dass die mehr Stimmen oh, reden. Und du kannst auch nicht mehr davon unterscheiden, ob das real ist oder mm, nicht. Mm. Und dann fängt das Gehör auch immer zu switchen an. Also so von wegen einerseits klickst du mit, dass du den Verstand verlierst und andererseits wieder nicht. Ähm, also du hast kein, auch so kein Zeitgefühl oder? mehr, kein gar Boah. nichts mehr. Ne? Und die, die Gedanken springen total. Durch. Zum Boah. Beispiel habe ich auch... Ich habe ein äh, einen Satz angefangen und ich habe im gleichen Satz vergessen, wie was ich gerade geredet habe. Das passiert mir aber nüchtern manchmal auch ab und zu. Ich bin, das ist voll so mein Ding. Ja. Ich weiß nicht, ob das so ein ADHS-Ding manchmal so... Ja, ja, ja schon. So, so eine Art Blackout dann hast ja, Nicht Blackout, so quasi, dass ich plötzlich, also ich sag was und mit einem Satz denke ich an was anderes. Ja. So ich schaue auf was bestimmtes und dann denke ich über das nach, worauf ich schaue und so. Ich, ich bin total ja. easily sidetracked. Aber ey, ja. ich denke mal, die Variation auf Drogen ist bestimmt dann nochmal mal krass. krasser. bei mir ist es jetzt nicht so, dass das die ganze Zeit passiert, sondern ja. so, ja, ab und zu ja. so. Ja, und das, das kann halt immer schlimmer werden. Und für mich war ein Moment, da saß ich, äh, ich weiß noch genau, wie der, dieser Raum aussah, ich saß irgendwo auf der Couch und ich weiß nicht, was ich vorher gemacht habe, ich weiß nicht, wo ich war, keine Ahnung. Und es ist, ich weiß, dass ich wahrscheinlich schon seit Stunden auf dieser Couch saß und also ich seit Stunden geredet habe oder keine Ahnung, was gemacht habe. Und ich bin halt auf einmal aufge, wie aufgewacht und... <lacht> ja, da kommt mir auch so voll das Ding hoch. Ähm, aber ich habe einfach nicht mehr gewusst, was überhaupt ist so, ne? Ja, ja. Also ich dachte wirklich, ich habe meinen Verstand verloren. Mhm. Ich dachte, ich habe ab Wer? sofort... Wer? hat seinen Verstand verloren? Ja, das wusste ich auch nicht mehr. Und dann hatte ich noch ein Erlebnis, da äh, habe ich sozusagen eine Art epileptischen Anfall gehabt, glaube ich. Mhm. Also ich bin halt aufgestanden, ähm, meine Schwester äh, war da noch neben mir und ich, war, ich weiß nur noch, ich bin zur Tür gegangen und dann äh, lag ich wohl auf dem Boden und bin dann aufgewacht und meine Schwester hat halt gesagt, ich hätte da rumgezappelt. Halt. Oh, ja. Ich liebe die nächste Frage. <lacht> Hast du auch blaues Crystal? <lacht> blaues Crystal? Nee. weil damals, äh, ich habe ein halbes Jahr vor meiner Therapie habe ich angefangen äh, diese Serie zu schauen. Ja echt, wollte ich gerade fragen. Ob ja und äh, damals war das noch gar nicht so. Ja. Äh, Wie war so es für dich die Serie zu schauen? Nee, wir haben das voll verdrufft halt die Serie angeschaut <lacht> Gefeiert so. Ja, wir haben, ja, ja, so ich weiß nicht, damals war ich schon schon krasser verdrufft, also dass ich auch nicht auch schon wusste, dass das äh, total verjunkt ist, halt so. Also, nee. nichts mehr zum Lachen ist. So, ja. Ja. Aber es hat mich auf jeden Fall fasziniert, auf jeden Fall. Ja. Aber nein, aber ich habe gehört, dass es später dann irgendwie blaues Krüsel auch gab. Aber dass es wohl nur eingefärbt wurde. Aha. Genau, du hast geraucht, das, das Meth, oder hast du auch manchmal gespritzt am Schluss ähm, also nee ich habe äh, nur gezogen und geraucht. Okay. okay. Ähm, aber ich war einmal äh, kurz davor, ich hatte die mhm. Nadel schon in meinem Arm stecken ja. und dann habe ich es nochmal abgebrochen. Ah, interessant. Wie viel kostet der Konsum zum Beispiel in einer Woche bei dir jetzt? Ah. Ja, ich meine, also ich, mein, ich finde es ist immer schwierig zu sagen, weil ich meine, als Junkie gibst, gibst du einfach das Geld aus, was da ist. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt berechnest, ah ja, wie viel brauche ich, sondern mhm. du ballerst einfach alles weg so. Und dann gab es natürlich äh, Wochen, da habe ich viel, also alles viel mehr gehabt und ausgegeben und manche nicht so. ne mhm. dann war ich halt entzügig. Also es ist sehr unterschiedlich, aber ein Gramm äh, hat damals... Also, ja, ca. 70 bis 100 Euro gekostet. Ja. Hast du dann einen festen Tagesablauf gehabt zu den Zeiten, wo du sicher war, oder war einfach nur das pure Madness? Madness? So quasi, dass du, also quasi so, du, du, du bist aufgestanden und, und, und wusste nicht, wie der Tag anfängt und dachte nur, ich brauche irgendwo jetzt sehr Geld, dass ich, dass ich meine Sucht stellen kann, oder hattest du, gab es eine Struktur? Ja, also ich habe, äh, ja, ich habe das eigentlich vorher schon organisiert. Ich habe das gar nicht dazu kommen lassen, dass ich morgens nichts habe. Also mhm. ich habe, ähm, wenn ich mir was geholt habe, habe ich mir das äh, möglichst eingeteilt. Also manchmal ich natürlich irgendwie, mhm. war ich natürlich voll im Rausch und habe so viel, voll, viel mhm. zu viel weggeballert. Ähm, aber ich habe halt fast immer was für den Morgen aufgehoben, damit ich morgens mhm. rauskomme. Und dann habe ich halt... Also ich war... Also in der Schulzeit... Ähm, was also der ganz gewöhnliche Ablauf war ich habe äh, bei bin morgens aufgestanden habe meine Nase gezogen bin so also bin morgens um fünf aufgestanden ähm, bin auch definitiv aufgestanden ähm, weil ich meine ich habe also du du du, du du du du weißt sicher dass du, dass du aufgestanden bist und dass du, du, du dein Körper liegt jetzt nicht, jetzt nicht noch im Schlafen und träumt das alles hier ja, das wäre gruselig. <lacht> Ja, und dann bin ich halt runter zur, zum Geldbeutel meiner Mama, hab da Geld rausgenommen, bin dann zum Dealer gefahren, vor der Schule noch und dann habe ich da meinen Stoff geholt und dann bin ich zur Schule oder eben nicht zur Schule mhm. und dann nach der Schule bin ich wieder zu meinem Dealer, hab da gechillt oder hab bei irgendwelchen anderen Leuten gechillt und manchmal war ich halt dann irgendwie mit den Junkies nachts unterwegs und mhm. so weiter, mhm, aber das war so der gewöhnliche ja, Ablauf. Okay, okay. Es ist erstaunt. Man, man hat dann so auch noch erstaunlich viele normale Sachen, wenn du noch zur Schule gegangen bist und sowas. Ja, ja. ich habe auch mein Abi gemacht. Ja. Also auch, auch als du drauf warst. Mhm. Konntest du eigentlich am Anfang da beim Abitur noch so ein bisschen so die Leistung im Effekt vom Math sehen? Weil das ja, am Anfang steuert, steuert das ja Ich meine. Ähm, ich glaube, was, was auch ein großes Problem von Leistung ist, dass man zu viel leisten muss und zu wenig Zeit hat. Und ich meine, Crystal gibt dir unheimlich viel Zeit, weil du kannst vier Tage wach bleiben. Mhm. Du hast halt die Nacht auch noch zum Lernen, so auf der Art, ne? Und also jetzt vom schlechtesten Moment gab es einen schönsten Moment. Ich, die, die Frage, die, die wurde dir schon gestellt, aber ich weiß die Antwort schon, aber sag die Antwort. Den schönsten Moment? Ach das so. Ist, das, hat, das hat dir der Leroy auch mit, gestellt. Und ja, ich weiß, mein, ich das weiß das schon die Antwort. Ja es ist schwierig, auch eine <lacht> ja, rauszupicken, ja. ne? Aber ja, halt damals, wo ich mit meinen damaligen Freund zusammen Heroin genommen habe und wir dann Sex hatten. Das mm. war ein sehr inniger und schöner Moment. Ähm. Ähm, ja, weiß ich aber jetzt auch nicht so krass vom Heroin abhängig machen würde, weil ich war halt auch einfach mega verliebt. Mm. Und ich glaube, das bedingt sich ja halt gegenseitig. Frag mal, welche Musik sie feiert. Techno. Techno. Hard Techno. Und hier ist einfach eine Frage, bist du dumm, so quasi. Aber es hat ja nichts mit Intelligenz zu tun, so, so ja. ob man abhängig wird oder nicht. Ja. Das ist, ähm, Ob ich dumm bin? Also ich habe ja. früher äh, als Kind tatsächlich gedacht, dass ich dumm bin. Mhm. Ich habe sogar so, so Gedanken gehabt wie, ich bin so dumm, dass ich nicht mehr checke, dass ich dumm bin. Mhm. Aber äh, heute weiß ich, dass ich nicht dumm bin. Mhm. Weil, weil du ja jetzt auch äh, Leistungen verbringst, die Gute kognitive. Ja, ich würde das gar nicht so von Leistung abhängig machen, weil das, das impliziert wieder, dass Menschen, die die Leistung nicht abbringen, auf jeden Fall dumm sind. Ja, das stimmt, so, ja, und ja das, das stimmt. Ja, das äh, stimmt, Nee, und ich weiß jetzt heute, das war einfach eine Blockade. Ich habe zum Beispiel, früher konnte ich nicht meine Gedanken in Worte äh, so leicht Ja, das kann ich heute noch nicht. Das, ich und daraus habe ich geschlossen, ich bin dumm. Ja, aber das äh, heißt ja nicht, dass ich äh, ja. Dummes denke, nur weil ja. ich es nicht sagen kann. Ne? Ja, aber ich kenne den Struggle sehr gut. Also, das ist auch mein Hauptproblem. Es gibt manchmal bin ich im Flow und kann so alles so direkt sagen, aber manchmal, ähm, eigentlich habe ich nicht, also ich, ich glaube nicht, dass ich dumm bin, aber ich habe oft Angst davor, dass ich dumm wirke, ja. weil ich eben rhetorisch oft nicht so begabt bin. So ich habe irgendwie Gedanken und ähm, ich muss es dann immer so alles genau aufschreiben und so, sonst kann ich die nicht so wiedergeben, sodass sie ja. so Sinn ergeben, so wie sie in meinem Kopf eigentlich so ja. komplett sich klar und strukturiert vorkommen. Ja, ja, ja. Ähm, ja, und ich finde, das, das, ich finde auch sowieso, man kann das nicht messen. Dummheit oder oder was ist Dummheit überhaupt? Das ist ähm, die die die. Fähigkeit man kann es ja insofern messen, das das. Weil, weil, weil, weil also ja, das heißt der Intelligenzquotient genau, das, ja. Teil. Also man heißt man sagt ja nicht man misst Intelligenz, man misst den Intelligenzquotient, den Teil ja. der Intelligenz. Das, was man messen kann, so. Ja, ja. Äh, irgendwo habe ich noch gelesen, äh, was du jetzt heute machst, so du, du studierst. Soziale Arbeit. Mhm. Und äh, Utopie. Ja, genau. Und, ja. Sehr, gut. Mhm. Sehr gut. Du schaust ja aus, wie übelst der Kiffer. Ja! Bist, bist du Kiffer? <lacht> Kifferin? Nee. Äh, Kiffen ist tatsächlich, ich habe äh, schon ein paar Mal in meinem Leben gekifft. Und äh, ich habe meine schlimmsten Erlebnisse auf Drogen habe ich auf Kiffen gehabt. Ja. Ganz, ganz krass. Ich sage auch immer so quasi, weil die Leute, die, die kiffen, fahren sich Weed ohne Hemmungen rein denken, ja, das so ist nur eine Pflanze, aber ich finde, man kann eher auf Kiffen nicht klarkommen, als auf LSD oder sowas. Also, also dass der Trip äh, schlecht verläuft. Ja, hier, <lacht> die, die Expertin mit, hinter der Kamera. Äh, <lacht> ich habe auch direkt rüber geschaut und ich habe mir gedacht, das ist bestimmt ein Statement, dem du zustimmst. <lacht> ja. <das stimmt>. ja. <lacht> Ich bin auch Teilweise bin ich auch neidisch auf manche Menschen, so ich finde, äh, bei vielen Menschen macht das äh, Kiffen halt eine, eine Wirkung, die ich mir wünsche. Ja. So, weißt du, einfach so entspannt so ja, chillen genau. und dann irgendwie lächer, lachen so die ein bisschen. einfach völlig drauf ja, klarkommen. Ich werde halt, halt super so, ja, paranoid und äh, ich kriege zwar auch Lachkrämpfe, weil es ist super unangenehm. Mm -hmm. Und ich habe super weirde Gedanken, dass ich irgendwie nie wieder klarkomme. Mm -hmm. so das das, das kenne ich so ja. gut. Also, also ich habe es zum Glück auch nur jedes zehnte Mal oder sowas. Wenn ich Weed konsumiere, aber ich habe jetzt, äh, weil die Leute, das ist bei mir jetzt gleich die Leute denken immer so, ich bin übelst der Kiffer yeah. und komme so, yo, lass mal einen Kiffen zusammen, ich so, ich kiff nicht so. Ich, ich habe ich hab seit April drei oder vier Mal konsumiert yeah. so Aber wo wir gerade bei deinem Kiffer-Aussehen sind, no offense, ähm, ähm, ähm, quasi, wa, wa, was... Bist du irgendwas, quasi, bist du, bist du Rasterfahren oder bist du <lacht> willst du irgendwas ausdrücken mit deinem Aussehen? <lacht> du wirst ausdrücken so, ich hatte eine krasse Vergangenheit, schaut mich an! <lacht> Ähm, ich weiß nicht, da ist ein bisschen mehr, mehr Geschichte dahinter, mhm. glaube ich. Also es hat bei mir glaube ich auf jeden Fall eine Funktion. Mhm. Ähm, aber also ich war nach der Therapie, habe ich so, ich habe meine, auf der Therapie habe ich meine Pösings raus, ich habe meine Dreads raus, ich habe <lacht> ganz normale Klamotten getragen, als mussten wir ja auch, also ich musste meine Dreads auch abschneiden und so. Und das war auch voll gut. Und ich war, war halt danach, wie sah ich normal aus oder was, was ist denn normal, ja naja. aber äh, halt jetzt nicht so wie heute. Ähm, und ich habe mir das auch ganz lange nicht erlaubt, äh, das zu verändern, mhm, weil alles. ich halt auf der Therapie gelernt habe, das sind Verhaltensrückfälle. Wenn mm. du dich wieder wie die Szene anziehst, mm. dann ziehst du die, die Szene natürlich, mm. natürlich auch an und das ist auch so. Ich werde zum Beispiel auf Partys immer gefragt, ob ich irgendwie Stoff da habe Ja, oder komischerweise will. auch. Woher kommt das? <lacht> ich glaube, bei mir liegt es nicht am Aussehen. <lacht> ähm, ja, und... Was wollte ich denn gerade sagen? Äh, ähm, ja. Aussehen, dass es zieht dich genau. zurück und dann hast und du dich wieder dazu entschieden, ich finde es einfach geil. Ich, ich finde es einfach geil, äh, irgendwie Sachen anzuziehen, mich zu schmücken, so. Das mhm. ist einfach ein Hobby so, von mir. Ich finde das einfach cool so. Mhm. Und äh, das macht mich selbstbewusst, mhm. weil es gehört natürlich ein bisschen selbstbewusster äh, dazu, mhm. dazu, irgendwie rauszugehen. Und dann bin ich von vornherein so anders. Anders so, mhm. weißt du? Ähm, also ich war, wo ich halt noch ein bisschen, äh, da war ich einfach nicht, nicht so selbstbewusst und es hilft mhm. mir einfach, so zu, zu mir zu stehen, so von vornherein, so, weil ich mir denke, okay. So, okay, wenn die Leute da nicht drauf klarkommen, dann, dann ja. Also das heißt, du hast eine so ein On-Off-Beziehung, das heißt, du hast so diesen Look schon während deiner Suchtphase erst entwickelt, es war nicht so, als du mit Fit, du hast nicht mit 14 bevor du mit sowas zu tun hast, hast du nicht den Look, das heißt, du, hast, hast, hast du bist in die Sucht, hineingefallen und ähm, dann hast du dann irgendwann den Look entwickelt oder dann hast du gedacht, ah nee, der Look ist nicht so gut, äh, äh, weil es direkt in Konsumverbindung dann hast du den Look wiedergefunden und hast gedacht, ich kann ihn auch ohne. Ist auch ja, vielleicht genau, ein bisschen ein Test an dein Ego, weil, weil du sagen sein. hast du kannst auch den Look yeah, durchziehen genau. und stark sein. Und ich finde. Ich finde zum Beispiel zu Gretz, ich finde es auch einfach ästhetisch, ich finde es irgendwie schön, so, mm, weißt du? Mm, mm. Und es ist ja genauso wie wenn ich mir jetzt irgendwie lange Haare, glatte Haare habe. Das, das muss man ja, ja auch schön das, finden das das so, das jeder, jeder findet auch sein ja auch so was anderes schön. Ich, ich bin eigentlich so eher ein. Also meine Modephilosophie ist es muss praktisch sein und ich denke mir so Trends no way weil das ist doch einfach nur der Act aber auch, ja. aber auch die Pissings, alles denke mir so da, da muss man ja. immer denken, man hat immer was in seiner Nase Leute das ist doch viel zu stressig lass es doch einfach mal <lacht> oder auch wenn ihr damit klarkommt cool aber ich denke mir so no nein <lacht> No offense, mhm. aber. Habe ich doch Tattoos oder sowas? Yeah. Ja. Also ist das ein Tattoo? Das nee, hier oben, der Punkt? ist aufgemalt. Das ist, ist aufgemalt mhm. so. Aber die sind, die sind versteckter. Äh, oder ja. ja sind, ich, ich hab hier ein hässliches. Ah, also, das stimmt, da hier, ich hab's gesehen. Ja. Ja. Ne? Ja. Mhm. ja. Ähm, hast du Tattoos? Äh, nee. So, immer, immer wenn ich so Leute sehe, da sehe ich, die haben total viele Tattoos und, und, und, und, und. ähm, ich. Ich, ich glaube nicht, dass es irgendeine Person gibt, die komplett mit Tattoos zugemauert ist, die ein komplett normales Leben hatten mm. und ich würde sagen, mein Leben ist relativ normal verlaufen und irgendwie wäre das dann irgendwie so krass out of character, wenn ich mir Tattoos machen würde. So, so, so wenn ich jetzt mein ganzes Gesicht so voller Tattoos... Also es gibt natürlich für alles Ausnahmen, aber irgendwie ist es so die Richtung, wo, wo ich so beobachte. Mm. Ja, aber ich würde auch trotzdem sagen, ich habe auch schon einige Menschen kennengelernt, die so so normal aussehen oder halt so, weißt du, also ja, Tattoos keine Tattoos und keine Ahnung ja. und die sehr ja, viel ja. krassere Sachen Storia. erlebt okay, haben als ich, so weißt du, was ich meine? Ja. Und ich würde auch, im Endeffekt würde ich auch sagen, ich habe eine ganz normale Familie gehabt. Ja. Ich war, bin zwar irgendwie mal drogenabhängig gewesen mhm. und so, aber ich meine, wenn man jetzt das mit dir vergleicht, du machst, machst irgendwie Trip-Videos auf mhm. YouTube ja. und so, und wenn du jetzt voll der klasse Packer, was es ich, wärst, dann würde wahrscheinlich auch ja denken, ja, ja, klar. Ja, ja, dass da du genau. So Videos machst. Genau, genau. Das will ich eben nicht, weil quasi, wenn ja. ich jetzt so voll reden ich will nicht, dass die Leute dann sagen, ja, klar, ich will quasi. Ja, aber weißt du, was ich, was ich geil finde, dass bei ja. mir jeder äh, davon ausgeht, dass ich voll der Junkie oder voll der ja, und dann finde ich es immer geil, dieses, dieses Klischee zu wiederholen. Ja, ja das, also. ist, das ist interessant. Ja, ja. ja. Bei mir ist mhm. es andersrum eigentlich im Grunde. Ich finde es geil, weil, weil die Leute denken so, also wenn, vom Optischen her würde man jetzt nicht denken, dass ich so Drogen erfahre. Ja. Also es hört sich irgendwie komisch an, wenn ich ja, das sage. Also ich werde auch, also ich wurde noch mehrmals von der Polizei jetzt in letzter Zeit so durch Zufall, weil ich zu schnell mit dem Fahrrad gefahren bin, direkt über rote Ampel, so, ja. ich musste gehen raus, an die Polizei. <lacht> so, ich, die Polizei ist mir nachgefahren und ich bin vor ihren Augen, ich habe nicht gesehen, dass sie mir nachgefahren, ich bin vor ihren Augen dreimal über die rote Ampel gefahren. Dreimal, Alter! Und, und, und, und die haben mir aber nicht mal einen Drogen testet. Aber ich werde einen Drogentest machen lassen, weil ich, mm. ich, ich habe halt diesen braven Look und das feiere mm. ich halt so. Also nicht 100% brav, also ein bisschen scheint es aus, weil ich glaube, das ist schon. Das, spri das spricht schon ein bisschen Drogen, so muss man sagen. Es ist eher mm. subtil. Also so, so ein Shirt, so Papagei-Shirt, ey, das, das, das, das, das, das ist schon die Stimme mir, die sagt: Drogen, Drogen, aber mm. ja. <lacht> Aber weißt du, was ich dann richtig geil finde, wenn ich genau weiß, ich bin nüchtern, äh, fahre von, von der Panik nach Hause und ich weiß, ich sehe aus wie der letzte... Trophy, Alter, Und dann halten die mich an und so, ich denke mir so, und ist alles geil. Und so ich muss auch sagen, ich liebe es auch, wenn ich irgendwie mit der Polizei zu tun habe und weiß, dass ich keine Drogen dabei habe und komplett nüchtern bin. Ich liebe das. Also ja, alles da, ja, voll geil. Aber gerne, vielleicht das merken die auch ein bisschen, weil zum Beispiel, als sie mich damals aufgehalten haben und so, da war ich komplett nüchtern und alles. Und ich, ich hoffe dann immer ein bisschen, dass sie mich ja. kontrollieren, aber ich mache es nie. Ich, ich habe noch nie einen Drogen, außer einmal, als ich einen Führerschein ge gemacht habe, kurz danach muss ich blasen, aber ansonsten noch nie. Ähm, hat mir schon gesagt. Wie schon ist gemacht. das bei dir, Mary? Weißt du? Ja. Deswegen, wegen, weil sie, Ich finde, Mary macht das noch krasser als ich. Was oder oder traue ich mich viel mehr. Mhm. So die, äh nee, ich finde, äh, bei mir ist es halt einfach, es macht mir Spaß, mich selbst zu gestalten. Und mhm. ich finde halt, wir haben das bekommen, was wir bei unserer Geburt bekommen haben. Mhm. Und ich finde es schön, da noch mehr draus zu machen. Mhm. Und das einfach das, mhm. ja, mich selbst zu gestalten, wie Kunst. Mhm, ja, ja, das ist das, das, das Leben. Kunst des Lebens. Das Leben ist ja eine Kunst an sich. Das Leben ist, ähm, die Kunst des Universums sich auszudrucken und sich selbst anzuschauen. Äh, ich glaube, ich, ich, ich glaube... Ja genau, wir belassen es einfach dabei. Genau, ich danke dir nochmal Nadira, also äh, check den YouTube-Kanal... Äh, aus die Schnieblis, da gibt es auch andere Themen. <lacht> Schnieblis. Äh, Schneebies. Schniebis. Schniebi. Sch Schniebi. Sch Schniebi? Ja. aber oh, die Schniebis. Die ja. Schniebis. Die Matze. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, danke euch. Kamera. Danke dir. Interview. Dankeschön. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.